Die Getreideernte im Staub ist eigentlich nichts, was Bauern wirklich ärgert. Für das Mähen mit den großen Dreschern sind trockene Böden sogar ein großer Vorteil. Fatal ist es nur, wenn die Felder, wie in vielen Teilen Deutschlands, das ganze Jahr, also bereits seit der Aussaat in Februar und März, schon trocken sind. Es gibt also leider wieder vielerorts eine miese Ernte im Land, wie der Bauernverband heute erklärte, schon das dritte Jahr in Folge. Und weil sich die Wetterextreme wohl auch in Zukunft häufen werden, versuchen Landwirte nun, den Boden mehr Power zu geben, damit der Wasser besser speichern kann. Andreas Klarisse. Landwirt Lukas Kohl will Klimawandel und Wassermangel bekämpfen. Mit der Saat von sogenannten Zwischenfrüchten wie Weidegras, Sonnenblumen und Erbsen will er besseren Humus aufbauen. Und am Ende verringert diese Art der Landwirtschaft auch noch den CO2-Ausstoß. Während andere Landwirte Felder nach der Ernte brach liegen lassen, fährt der Vater von Lukas Kohl mit dem Geo-Hobel, das ist eine österreichische Spezialanfertigung, über den Acker. Diese Maschine durchtrennt den Boden nur ganz flach. Gleichzeitig werden die Zwischenfrüchte ausgesät. Das, was wir machen, das ist ein ganzes System. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir müssen flach den Boden bewegen und wir müssen gleichzeitig aber auch eine Kultur bringen, die diese mechanische Bodenbearbeitung ersetzt die, durch Wurzeln, durch viel, viel Wurzelmasse. Und Das schaffen wir durch die Zwischenfrucht. Ganz flach schneidet diese Maschine in den Boden. Nach Jahrhunderten scheint der Pflug ausgedient zu haben. Der Flug würde viel Sauerstoff in den Boden reinbringen und der Flug würde auch den Boden einmal komplett rumdrehen. Und alles, was ich dann an der Oberfläche hatte und was als Regenwurmfutter da war, ist dann in den tieferen Bodenschichten da, wo der Regenwurm gar nicht nach Nahrung sucht. Und wir wollen eben, dass dieses, diese Nahrung für den Regenwurm und auch für andere Bodenorganismen an der Bodenoberfläche bleibt. Der 28-jährige Land wird promoviert an der Uni Gießen und nimmt an einem Forschungsprojekt teil, welches von der EU und dem Land Hessen gefördert wird. Auf 36 Versuchsparzellen werden unterschiedliche Anbaumethoden verglichen. Ein Ziel, wie kann Regenwasser besser im Boden gespeichert werden. Ein einfacher Vergleich. Links ist Boden, der umgepflügt wurde. Das Wasser läuft schneller durch und die Nährstoffe werden ausgewaschen. Rechts Boden, der mit dem Geohobel und Zwischenfrüchten bewirtschaftet wurde. Auf der Variante hier, die mit dem neuen Verfahren bestellt wurde, sieht man eben, dass das Wasser wesentlich weniger Trübstoffe enthält. Das heißt, der Boden ist da stabiler und ist dann gegen Umwelteinflüsse und Nährstoffverluste eben besser abgesichert. Zuspruch bekommt diese Art der Bewirtschaftung auch vom Bauernverband. Die Überlegung, wie wir besser mit den Ressourcen umgehen und wie wir das noch effizienter machen und noch mehr im Einklang mit dem Boden, mit den Wasservorräten und mit dem Boden leben, die Frage stellt sich schon. Aber der Bauernverband fragt sich auch, ob man wirklich dauerhaft auf das Pflügen verzichten kann. Auch darauf soll die Versuchsreihe Antworten geben. Lukas Kohl nennt das regenerative Landwirtschaft. CO2 wird im Boden gebunden und mehr Wasser gespeichert, weniger Dünger eingesetzt. Und die Landwirte, die wie er das Land bewirtschaften, werden immer mehr.